ist eine Internet-Suchmaschine von Microsoft. Bing gibt es seit 2009 und sie ist der Nachfolger von Live Search. Bing ist eine der meistbesuchten Suchmaschinen neben Google und Yahoo. Mit Yahoo und Ecosia hat Bing auch Kooperationen. Beispielsweise stellt Microsoft Bing Ecosia die Suchergebnisse bereit. Mit Cortana kann man auch per künstlicher Intelligenz im Internet suchen. Das ist die Webseite von Microsoft Bing. Dort können wir nicht nur suchen, sondern uns auch für den eigenen Microsoft-Account anmelden. Wir können auch entscheiden, ob man per Sprache, Bild oder Text suchen möchte. Um eine Suche durchführen zu können, müssen wir zuerst die passenden Suchbegriffe in die Suchleiste eingeben. Dabei werden schon mögliche Begriffe vorgeschlagen. Mit Klick auf die Lupe oder Enter-Taste kann man eine Suche starten. Bei den Suchergebnissen können wir zwischen Alle, Bilder, Videos, Karten, News und Shopping wechseln. Nun ist es aber Zeit, es einmal selbst auszuprobieren. Einfach aufs Logo klicken. Und schon kommt man zur Suchmaschine.